Wie kann ich alle Lehrkräfte zu einem Kurs hinzufügen? Ich gehe dazu in die Verwaltung und lege hier eine neue Arbeitsgruppe an. Ich vergebe einen Namen und gehe auf Speichern. Anschließend gehe ich dann auf Lehrer hinzufügen, entfernen und füge jetzt diese Arbeitsgruppe alle Lehrkräfte hinzu. Wenn ich nur die Lehrkräfte einschreiben möchte, gehe ich zu den Einschreibemethoden, nehme die Klasseneinschreibung und finde dann hier die Arbeitsgruppe, die ich angelegt habe. Das war's schon.